Hallo, du bist bei Going Easy und bei Going Easy geht es heute darum, EFT-Klopfakkupressur für Zahnarztphobie, Angst vorm Zahnarzt einzusetzen. Auf meinem Kanal stelle ich EFT ja auch zu ganz unterschiedlichen Themen vor, schon auch mit dem Schwerpunkt Ängste. Aber ich wüsste echt nicht, wofür man Klopfakkupressur nicht einsetzen könnte. Also, es ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Ich verlinke unten auch nochmal mal zu dem klopf verband in Deutschland. Da kannst du dich auch nochmal über EFT schlau lesen. Ich stelle jetzt in dieser Animation allerdings nicht das klassische EFT vor. Ich nehme hier das Faster EFT. Faster EFT ist auch eine Klopftechnik. Die ist ein bisschen anders und ein bisschen faster <lacht> und ein bisschen einfacher. Das ist ganz gut, denke ich, jetzt auch für Einsteiger, ist es einfach mal eine Inspiration, was man eben mit EFT machen kann. Wenn man umfassender und intensiver an seinen Themen arbeiten möchte, dann empfiehlt sich natürlich mal, zu einem Trainer zu gehen oder zu einem EFT-Therapeuten. Ich mache Online-Beratung, EFT-Training. Das geht dann per E-Mail oder Skype und dann gucken wir, wie ich dich mit EFT bei deinem Thema unterstützen kann. Ganz wichtig bei so einer Klopf-Session ist, <lacht> Entschuldigung, auch klar zu haben, was ist es denn jetzt konkret? Zahnarztangst, das ist ja ein bisschen global. Man muss ich wirklich noch mal selber beobachten, was passiert eigentlich in mir, bevor ich diese Angstreaktionen spüre. Dass dann schon das Adrenalin und Cortisol so richtig in Fahrt gekommen ist in meinem Körper, dass ich dann, keine Ahnung, nachts aufwache und dann denke, ich muss diesen Termin absagen. Oder du sitzt im Auto und ich kann jetzt da nicht hinfahren und drehst um und alles nicht so schön und dann gerät man vielleicht noch in Selbstvorwürfe. Oh, ich sollte irgendwie das nicht empfinden, ich sollte mich anders fühlen. Ich brauche doch keine Angst haben, erzählt man sich dann selbst, wenn es nicht schon andere tun. Aber das nützt meines Erachtens wenig, weil das, wo die Angst herkommt, das ist einfach eine andere Ebene. Es würde jetzt aber zu weit gehen. Thema Amygdala oder Nervensystem, aber ich finde EFT geht genau auch dahin, nämlich nicht auf dieser kognitiven Ebene, auch wenn wir Dinge aussprechen, sondern nochmal auf dieser körperlichen Ebene führt ja auch diese Selbstberuhigung durch das Berühren von diesen Körperpunkten zu einer Entspannung im Körper und damit auch zu so einer, ich finde auch zu so einer Entkrampfung des Themas. Und wenn man entspannt ist, dann kann man auch wieder anders über die Dinge nachdenken. Zum Beispiel, wenn du allein an diese spitzen Gegenstände denkst oder an die Bohrer. An Vielleicht ist es der Geruch in der Praxis, dieser Schirm, der einen da anstrahlt, wenn man sich auf den Stuhl setzt. Das Ausgeliefertsein, das Gefühl von Hilflosigkeit. Oder sich zu schämen, dass man da sitzt und schlottert und denkt, ich muss gleich aufstehen oder mich übergeben. Keine Ahnung. Ähm was auch immer es ist, nimm das, was jetzt als erstes kommt. Also so, mal angenommen, es sind die spitzen Gegenstände. Ne? Das ist so ein Bild, was in deinem Kopf auftaucht. Dann fängst du an, das zu klopfen. Und das geht halt so. Auge innen, dann trommelst du da drauf rum. Du hast festgestellt, ja, es, es ist dieses Bild, dieser Film mit den spitzen Gegenständen und sagst dir dann, ich lasse das los und gehen. Und klopfst neben dem Auge und sagst, sprichst das auch laut aus, ich lasse das los und gehen. Kann man super im Auto machen mit einer Hand. Unterm Auge, so auf dem Jochbein, ich lasse das los und gehen. Schlüsselbeinpunkt, das ist ähm, bei der Zahnwurzel rechts, auf der rechten Wurzel der Punkt ich lasse das los und gehen. Tief einatmen, das ist wirklich wichtig, lange ausatmen. Und man gibt sich noch mal selber so einen Impuls jetzt Entspannung. Greift zum Handgelenk, drückt das einmal. Und dann ist vielleicht ein bisschen strange, aber es ist irgendwie auch lustig. In den Robert Smith Videos von Faster EFT sagt er immer Peace. Guck einfach, nimm ein wort was dir Freude bereitet. Du ähm, kannst auch Liebe sagen oder Frieden oder Love, Peace and Happiness. Ich hatte neulich mal überlegt, was sind das für Worte, die mir jetzt so irgendwie Freude bereiten, so ad hoc. Dann kamen dann Bananen oder Delfine. Ja? Also da kannst du ruhig kreativ sein. Und wenn du noch weitergehen willst, schick dich am Ende von so einer Klopfsession gleich in eine positive Fantasie. Denk an irgendwas, was schön war. Ja, war es das schon? Naja, das kommt drauf an. Du musst wieder einfach in dich hineinschauen. Wie ist denn das jetzt, wenn du an dieses Bild mit den spitzen Gegenständen denkst? Ist da immer noch ein Unbehagen? Ja, dann machst du das halt nochmal. Auge innen, klopf, klopf, klopf, klopf, klopf, ich lasse das los und gehen. Übrigens, es geht nicht darum, sich auf die Geschichte zu konzentrieren, dass du da dir vorstellst, ich muss jetzt diese spitzen Gegenstände sehen vor meinem inneren Auge. Du konzentrierst dich auf die Berührung. Das ist wichtig. Okay, also neben dem Auge konzentrier dich auf die Berührung. Klopf, klopf, klopf, klopf, klopf. Satz aussprechen, steht da ja auch, ich lasse das los und gehen. Unter dem Auge, Jochbein klopfen, klopf, klopf, klopf, klopf, klopf, ich lasse das los und gehen. Schlüsselbeinpunkt klopfen. klop klop klopf, klopf, klop, klopf. Ich lasse das los und gehen. Ich muss das nicht so aussprechen wie ich. Ganz normal. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Dann am Ende Handgelenk drücken, tief einatmen. Lange ausatmen und dann sagst du wieder dein Happy Word. Delfine Bananen. Es ist ja durchaus möglich, wenn du feststellst, hey, das Bild mit den spitzen Gegenständen, das hat sich total, ist egal, ich kann daran denken, es löst in mir nichts mehr aus. Kann aber sein, dass ein neuer Aspekt hinzukommt, ähm, keine Ahnung, das Röcheln da von diesen Schleimabsaugern oder der Geruch. Oder du hast irgendeine Erfahrung mal gemacht beim Zahnarzt, die sehr, sehr unangenehm war und das ist so das erste, was dir immer in den Sinn kommt, wenn du in deinen Terminkalender den Eintrag Zahnarzt siehst. Und dann machst du das auch so. Du gehst in deine Geschichte und klopfst. Ich lasse das los und gehen. Konzentrierst dich auf die Berührung und so, wie der Ablauf hier in meiner Animation beschrieben ist, machst du so lange weiter, bis du an diese Dinge denken kannst, ohne dass das jetzt groß was in dir auslöst. Wie lange dauert das? Pio. Zehn Minuten, fünf Minuten, 20 Minuten. Das ist ganz unterschiedlich und ich empfehle auch jeder und jedem, wer da jetzt echt so ein Riesenthema mit hat, ähm, sucht euch einfach Hilfe. Geht zu einem Therapeuten oder einem EFT-Therapeuten oder macht ein Online-Training bei mir. Das ist etwas, damit muss man nicht sein Leben lang rumlaufen. Und wie gesagt, Zähne sind wichtig. Wisst ihr ja alle selber. Wenn euch das Video gefallen hat, Freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert auch meinen Channel. Ich veröffentliche wöchentlich Videos zu Themen wie EFT, Ängste, Motivation, Selbstbewusstsein, Stärken. Also dann, ich wünsche euch eine angstfreie Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!